Ja, das ist ja fast eine intime Frage. Sowas wie Erstkontakt. Es hat ja auch sowas wie der Effekt des ersten Kusses. Ähm, bei mir war das Bloggen. 2005 bekam ich damals von einem schon über 70-jährigen Professor die Anregung, doch mal zu gucken, ob ein Blog nicht was für mich wäre. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was Blog überhaupt ist. Aber er hat recht. Es war genau das, was mir gefehlt hatte. Und im Nachhinein glaube ich, dass er mich publizistisch beschäftigen wollte, weil ich ihm wirklich sehr, sehr viel Zeit mit Mailkommunikation abverlangt hatte. Ich hatte zwar schon vereinzelt Artikel und Aufsätze in Zeitschriften veröffentlicht, aber das Erlebnis mit dem eigenen Medium zu veröffentlichen, was und wann immer ich will, war einfach umwerfend. Und als dann der erste Kommentar von einer mir völlig fremden kam, das war eine bloggende Lehrerin im Buchhandelswesen aus der Schweiz. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen vor Überraschung.